Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, in dem ich dir exemplarisch einige der viele, zum Teil sehr ähnlichen und zum Teil sehr unterschiedlichen Berufsfelder eines Wirtschaftsinformatikers erläutern möchte, für den Fall, dass du dich fragst, was ein Wirtschaftsinformatiker konkret macht. Des Weiteren werde ich für jedes Berufsprofil die Gehaltsaussichten darstellen, damit du weißt, in welchen Bereichen du dir die Hosen vollstopfen kannst. In dem Sinne, wir sehen uns nach dem Intro. Wenn du neu auf dem Kanal bist und dich für Wirtschaft und IT interessierst, würde ich mich über ein Abo freuen. Starten wir mit dem ersten Berufsbild und zwar Business Intelligence Specialist, was macht jemand der bi spezialist ist konkret geht es in dem berufsbild darum daten zu analysieren und zu nutzen um zum beispiel unbekannte zusammenhänge zu erkennen und eine technik dabei ist zum beispiel data mining das heißt man schaut ob auf dem großen Datensatz, ob es da irgendwo versteckte Korrelationen gibt. Als Business Intelligence Specialist verdient man im Durchschnitt 60.000 Euro. Dabei schwankt das Gehalt zwischen 40.000 und 120.000 je nach Berufserfahrung und den in meinem letzten Video genannten Einflussfaktoren für das Gehalt eines Wirtschaftsinformatikers. Falls du das Video noch nicht geschaut hast, dann kannst du das im Anschluss dieses Videos gerne tun. Als Data Warehouse Specialist verdient man im Durchschnitt 53.000 Euro, allerdings sind die Bereiche und Berufsbilder BI und Data Warehouse in der Realität oftmals mit starken Überschneidungen bzw. Verknüpfungen versehen, sodass hier auch durchaus mit ähnlichen Gehältern gerechnet werden kann, wie beim BI Specialist, sofern ebenfalls Kompetenzen der tiefergehenden Datenanalyse vorliegen. Ein Data Warehouse sammelt sozusagen ähm, historische Daten aus verschiedenen Operativen Systemen eines Unternehmens und ordnet diese so an schematisch, dass diese sich für die Datenanalyse relativ leicht nutzen lassen. Jedes halbwegs digitalisierte Unternehmen hat ein ERP-System. ERP steht für Enterprise Resources Planning und es handelt sich um ein System mit verschiedenen miteinander integrierten Modulen, wie zum Beispiel die typischen ja, operativen unternehmensbereiche buchhaltung hr also human resources logistik etc pp und ein erp system dient dazu zwischen den bereichen in einem unternehmen einen guten datenaustausch und somit eine gute zusammenarbeit zu gewährleisten und prozesse zu optimieren und zu automatisieren als ERP-Manager kann man mit einem Durchschnittsgehalt von 63.000 Euro rechnen, auch hier gibt es natürlich starke Abweichungen nach oben und nach unten. Mein Dozent für ERP-Management, welcher hauptberuflich als ERP-Manager arbeitet, hat allerdings verlauten lassen, dass dieser Wert durchaus ja, realistisch ist und man mit einiger Berufserfahrung als ERP-Manager sehr gutes Geld verdienen kann, sofern sich die Firma nicht allzu viel von den Tagessätzen der Beratungsdienstleistungen abgreift. In meiner ersten Praxisphase des dualen Studiums der Wirtschaftsinformatiker war ich im IT-Vertrieb tätig, besser gesagt im Key Account Management, also dem Vertrieb für einen speziellen Kunden. Zu der damaligen Zeit war die DB mit einem Umzug von den On-Premise-Anwendungen in die Cloud aufgrund der strategischen Entscheidung, die Kostenvorteile der Cloud zu nutzen und die eigenen Rechenzentren zu schließen. Und infolgedessen ergaben sich neue rechtliche Konsequenzen, damit den Cloud-Anbietern nun Drittparteien an Bord zu hassen. Und in dem Fall durfte ich an Rahmenvertragsverhandlungen teilnehmen und Einblicke in die Evaluierung von Lösungen für einen speziellen Kunden gewinnen. Dann gehen weiß ich, dass ein Key-Account Manager insbesondere mit einer Berufserfahrung, die schon etwas länger ist, etwas Erfahrung, durchaus ein attraktives Gehalt bekommen kann und insbesondere in der IT- und Telekommunikationsbranche ein wichtiger Job ist, der von normalen Marketing- und Vertrieblern alleine nicht ausgeführt werden kann, da hier tiefgehende technische Kenntnisse notwendig sind, was nicht heißt, dass da keiner der rein Marketing oder Macht arbeiten kann, aber es ist durchaus sinnvoll, wenn man dort ein Team hat, wo es Leute gibt, die Technologien tiefer gehen, verstehen und diese dann ja durch Kommunikation mit dem Marketing-Experten dafür sorgen, dass dieser dementsprechend die optimalen Lösungen dem Kunden optimal rüberbringt. Key Account Manager in der IT können in einer guten Position mit einigen Jahren Berufserfahrung durchaus ein Gehalt von 70k erwarten, sofern sie ein wichtiger Bestandteil der Kundenbeziehung darstellen. In diesem Fall ist der Key Account Manager vom Unternehmen natürlich nicht so leicht zu ersetzen. Wer zwar Wirtschaftsinformatik studiert, letztendlich aber als Softwareentwickler arbeitet und eventuell auch noch einen Master in diesem Bereich macht, darf mit einem durchschnittlichen Gehalt von 63.000 Euro rechnen. Der Einstiegsgehalt mit Master und praktischer Erfahrung liegt bei 47.000 Euro im Durchschnitt. Das ist schon ganz ordentlich. Ich hoffe, dieses Video konnte dir einen Überblick darüber geben, welche Berufsfelder sich nach dem Bachelor am Fach Wirtschaftsinformatik ergeben und welche Gehaltsaussichten in den jeweiligen Berufen gegeben sind. Generell gilt, je technischer und umsetzender der Beruf, desto empfehlenswerter ist eine Spezialisierung. Wer hingegen als IT-Consultant oder Projektleiter arbeiten möchte, der sollte ein breit aufgestelltes Wissen aufweisen und ein Gespür natürlich für den Umgang mit den verschiedensten Personen haben. Aber natürlich, wie im letzten Video schon genannt, ist auch hier natürlich eine tiefergehende Spezialisierung auf generische, breite Inhalte vom Vorteil. Das heißt, ein it consultant mit Master oder sogar Promotion hat deutlich bessere Gehaltschancen als äh, jemand, der das natürlich nicht hat. In dem Sinne, falls ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich freuen über ein Abo und ein Like. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.